Hallo, hallo, also dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Aber machen wir jetzt hier doch weiter. Wie kann man 15,35 kürzen? Machen wir das hier ein bisschen größer. Ja, so sieht besser aus. Also wir haben jetzt 5 mal 7, 35 Teile hier drinnen in diesem Ganzen, ja, also jeder Teil ist ein 35. des Ganzen, ja, und wir sehen jetzt hier, dass wir hier 3 mal 5, also 15 Teile hier haben, 15, und die sind jede Teil ist ein 35stel. und das ist jetzt hier <lacht> geschrieben, dass es 3 Siebtel ist, das kann man hier sehen, das ist tatsächlich 3 Siebtel und wir haben sowohl oben als auch unten durch 5 dividiert aber das jetzt erklärt warum 15 äh, 35 30 ist aber <lacht> wie findet man das heraus also man muss eigentlich gut das einmal 1 können also wenn nicht kann man auch diese tabelle benutzen also wenn die zahlen halt mehr als 100 sein ja sind also nehmen wir jetzt hier dieses beispiel 15 35 und fangen wir mit 15 A. wir müssen jetzt 15 in dieser Tabelle drinnen finden und 15 ist hier als auch da. Nehmen wir jetzt 15 hier und nehmen wir jetzt diese Zahl. Das sind alle Vielfache von 3 und sehen wir jetzt hier irgendwo 35. Nein, <lacht> nehmen wir jetzt die und die sind jetzt hier alle Vielfache von 5, was da oben steht. Und da sehen wir jetzt hier 35. Und das ist an der siebten Zeile. Also, das bedeutet: 35 ist 5 mal 7. 15 ist 5 mal 3. Also, 5 ist in beiden Zahlen drinnen. Ja? Also, man kann 15, 35, 5 mal 3, das ist 15, durch 5 mal 7, das ist 35, schreiben. 5 kommt jetzt hier in diesem Bruch sowohl oben als unten, also auch unten, als Produkt, ja, mit mal dazwischen. Und das bedeutet, dass wir das kürzen können, also wegtun, wenn etwas oben und unten mit einem mal dazwischen, also als Produkt vorkommt, das kann man kürzen, ja. Und so geht das praktisch, ja. Also, die äh, das Einmal 1 benutzen, schauen, wo der Zähler steht, also irgendwo hier finden, wir, keine ahnung 21 äh, 49 hätten ja so also das hat man sieht man hier 21 das ist 7 49 kommt hier nicht vor hier schon also 7 ist in beiden also das wäre dann 3 Und so funktioniert danke sehr